Hallo, heute möchte ich zeigen, wie man mit dem Geomanager Termine optimieren kann. Die Terminplanung im CRM und das Ermitteln einer optimalen Route ist eines der Hauptthemen für den Außendienst. Um eine vollständige Planung zu erreichen, gibt es eine Reihe von Faktoren zu beachten. Fahrtzeiten, Öffnungszeiten, bereits geplante Termine. Die Routenoptimierung garantiert hier den kürzesten Weg, Berechnet Fahrzeit sowie Entfernung. Anhand dieses Beispiels möchte ich das kurz demonstrieren. In meinem Kalender befinden sich fünf Termine, die hier jetzt willkürlich geplant sind. Das System zeigt mir hier die Route an. Es startet hier von meinem Wohnort, geht dann zunächst zur ersten Firma, hier weiter im Süden. Und dann zu dem Punkt E, bis es schließlich um 14 Uhr hier endet. Ich kann diese Route optimieren lassen, indem ich meinen Startpunkt und Endpunkt wähle und hier auf optimierte Tour klicke. Nun ordnet der Geomanager die Termine neu an und zeigt mir hier auch die Fahrzeiten neu an. Lasse ich die Route nun darstellen, sehe ich, dass das eine, ein optimierter Fahrplan ist mit weniger Fahrzeit und weniger Kilometer. Kürzere, transparentere Planung, weniger Kilometer, mehr Besuche, mehr Umsatz. Viel Erfolg mit dem Geomanager.